Hallo zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Wir wissen alle, was Schmerzen bedeuten, doch wie kann man diese beschreiben? Das werden Sie gleich erfahren. Schmerzen beschreiben: Art, Qualität, Bohrend. brennend, drückend, dumpf, stumpf. Klopfend, bochend. Koligartig. Krampfartig. Kribbelnd. Scharf. Spitz stechend. Ziehend. drosselnd, einengend, ausprägung, schwach, heftig, stark, langsam aufkommend, zunehmend, lang anhaltend, konstant, ständig, dauernd, diffus, lokalisiert, wandernd, ausstrahlend,